Oh mein Gott, meine Freunde. Ich kann nicht oft genug Danke sagen. An Danke an alle da draußen, die diesen wunderschönen Kanal abonniert haben, meine Freunde. Wir haben jetzt fast 150 Abonnenten, also mein Ziel dieses Jahr, meine Freunde. Ja, ihr hört, ich habe mein altes Setup wieder aufgebaut. Ich, ich, ich glaube, die Kamera verzögert tatsächlich nicht. Verzögert sie? Verzögert sie wieder? Nein, diesmal nicht. Okay, ähm, ich wollte einfach nochmal noch Danke sagen, wie gut dieser YouTube-Kanal eigentlich läuft. Ähm... Falls ihr es nicht mitbekommen habt, hätte auch wieder mit mir wieder passieren können. Ich habe mich überschlagen beim Fahrradfahren. Mein guten Freund Lenny, wenn du das siehst, danke, danke Lenny, danke. Ich habe mich überschlagen, weil meine Vorderbremse einfach so ausgelöst hat. Ich wollte gar nicht bremsen. Ich wollte gar nicht bremsen. Auf einmal habe einfach so kurz überschlagen, ey. Einfach auf, so aufs Mole gelegt meinen Arm, Ich kann den immer noch nicht bewegen. Wir gehen morgen ins, ins Krankenhaus, weil heute, glaube ich nicht, hat. es auf, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall bin ich ziemlich beschissen. Ich habe überall Wunden, hier an Schulter. Ähm, an Kopf habe ich ein Auge hier, ähm, da ist irgendwas, das ist ein bisschen dick, ich weiß nicht, was das ist. Ähm, meine Füße, meine Beine und Rücken, oh fuck ey, das hätte das, also ehrlich, ich habe echt, ich habe Alter, mir ging so beschissen an dem Tag. Das war, ähm, glaube ich, gestern. Ja, war gestern, ne? Also, jetzt ist es zwei Tage her. Glaube ich, ja. Erstmal schön gemault, Leute. Ähm, äh, hätte ja auch wieder nur pass mir passieren können, ne? So, kleine cool, Wheel Story nochmal erzählt. Ähm Worüber will wir jetzt machen? Danke an alle Menschen die draußen, diesen scheiß Kanal abonniert haben und auch geliked haben. 1000 Aufrufe haben wir jetzt insgesamt, das ist ein Ziel, das ist echt geil. Ach, ja, <lacht> falls viele nicht wissen, ich habe ja mein altes Setup, ne? Diese Halterung hier, ne? wo das Ding gerade dran ist, habe ich seit eineinhalb Jahren nicht mehr benutzt. Und ähm, ja, es lag kaputt im Schrank und ich habe es repariert und dann ist das passiert. <lacht> Danke. Ihr macht... Ähm, Warte, wo steht das? Warte, hier war doch irgendwo. Nein. Danke. Ro Dafür. Ähm, mein letztes Video ist ja echt schon, echt fast einen Monat her, Leute. Kann, man, kann ich auch zugeben. Ich hatte einfach keinen Bock, die Videos zu machen. Ähm, Außerdem ging es mir total echt beschissen. Ähm, einfach krass, wie mein YouTube-Kanal eigentlich läuft. Ich habe gar keine Dislikes. Ach ja, wo gerade mein... Ähm, wo gerade mein Zweitkanal da ist, für exklusiv, wo zu 150 Abonnenten, denkt dran Leute, abonnieren. Das ist mein Ziel dieses Jahr noch, 150 Abonnenten zu knacken, wenn nicht sogar die 200. Ist auf jeden Fall ein geiler, ist auf jeden Fall geil. Ich habe immer von den 100 Abonnenten geträumt, wisst ihr? Es ist echt geil. 156 Aufrufe, läuft echt gut. Aber ja, es ist einfach geil. Hier haben wir, Ich habe ich gestern ein anderes Spiel gespielt. Und zwar The Last of Us 1. Da könnt ihr euch ähm, in der neuen Wohnung, werde ich The Last of Us ähm, weitermachen. Tatsächlich nicht mehr hier, weil ich habe die Playstation schon abgebaut. Und ähm, ich habe gar keinen Bock, die wieder aufzubauen. Ähm, ja, ähm, ich kann nicht oft genug Danke sagen, meine Freunde. Ich weiß noch, mein allerersten YouTube-Kanal. Ach ja, aha. Ah, den habe hab ich ja sogar noch. Wartet, wo ist der? Warte, ist der? Ihr könnt ja... Ach wohl, ja. Komm, hier ist er. Mein erster YouTube-Kanal... Ich mache den jetzt seit fast neun Jahren, ähm, also ungefähr acht Jahre eigentlich, ne? es ist echt geil, ich liebe diesen Kanal, der Kanal ist mein anderes. alles. Leider kann ich da keine Videos hochladen, weil ich bin halt, ja, mein Alter darf ich jetzt nicht sagen, weil ansonsten, naja, ja, egal, ne? Na? Ähm, Egal, da brauchen wir nicht so weit gehen. Vor allem ich noch, hallo Leute, was geht? Ich bin Finn und mache seit acht Jahren den YouTube-Pinox-Kanal. <lacht> so hieß der damals tatsächlich. Nee, der erste Name war Finole. Und ich habe dieses Banner seit sechs Jahren jetzt. Ja, ähm, euch ist wahrscheinlich im Hintergrund was aufgefallen. Na, vielleicht steht es da und es ist ein riesenweißer Klotz. Da... Scheiße. Da, da, da steht mein PC. Mein Neuer. Was heißt Neuer? Ähm, ich und meine Schwester machen halt einen, zusammen einen YouTube-Kanal. Könnt ihr auch mal unten in die Videobeschreibung Ne, Nee, komm, mache ich jetzt direkt hier oben irgendwo in ihr hin. Ich mache nämlich einen YouTube-Kanal mit meiner Schwester. Einen, einen Umzugskanal. Ja, Wir ziehen wirklich um... Also, wir machen wirklich einfach nur einen YouTube-Kanal ähm, und nehmen euch ein bisschen mit beim Umzug die ganzen Wochen und so. Ja, ich hoffe, das klappt. Ihr seht ihn jetzt oben eingeblendet. Alter, ich habe keinen mehr auf diese Scheißhaltung. Ja. Geht doch. Meine Fresse, ey. Das Video geht leider. Ähm, das Video, dieses Video ist ein bisschen kurz, Leute. Ich wollte nur ein bisschen was erzählen, was gerade so ein bisschen abgeht. Worauf ich auch ähm, wirklich erstaunt bin dass diese YouTube-Kanäle einfach echt so gut laufen, ich, wir können mal gucken, ich habe ja noch, noch einen Kanal, nämlich, da müssen wir einfach mal kurz hier drauf gehen und da haben wir dann dementsprechend ähm, einen neuen YouTube-Kanal, meine Freunde, ja, ist auch so eine kleine Ankündigung, ähm, ich habe zwei neue YouTube-Kanäle erstellt, ja, ähm, ich kann es euch direkt zeigen, und zwar Will I Finn. Da wird es tatsächlich nur Minecraft-Videos geben. Da wird, wird auch ganz viel verändert an diesem Kanal. Banner und so. Hier seht ihr den Umzugskanal, da könnt ihr auch gerne mal abonnieren. 100 Abonnenten, bitte. So, dann haben wir hier den Ole-Kanal. Ähm, der wird ähm, tatsächlich, da wird einfach Video kommen, wenn ich mal Bock drauf habe. Auf dem wird jetzt bald nach dem Umzug regelmäßig ein Video kommen. Das heißt, ein Video pro Woche oder mal vielleicht und nee, am Wochenende. Also ich mache zwei Videos in der Woche, also sozusagen auch am Wochenende. Ähm, Samstag oder Sonntag. Muss ich mir auch so. Vielleicht mache ich auch nur Wochenende Video 2. Wisst ihr, wisst ihr, wäre doch auch eigentlich recht geil. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, meine Freunde. Und damit mm, will ich sagen, ciao, ciao.